Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der Butterblume, hier bin ich wieder, euer Hannibal, der Lokomotivführer alias Werner G. Petschko hier vom Gleichsatzkanal mit der Folge 56 der berühmt-berüchtigten philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Wir machen weiter mit der Nummer 268 und äh, einer Korrektur des Werkzeugs. Äh, Berühmt-berüchtigt für ein falsches Werkzeug möchte man sagen. Hermann Cohen, Neukantianer, Marburger Schule, von dem ist hier die Rede, er verwirft den Dualismus von Anschauung und Denken, als zweier gleichberechtigt nebeneinander stehender Formen der Erkenntnis. Er erklärt auf die Anschauung für eine Form des Denkens. Es gibt also nicht ein solches äh, gegebenes Rohmaterial, sondern jede Empfindung und Wahrnehmung ist schon etwas Gedankliches. Da wären wir äh, schon wieder beim Vorgänger der ganzen Geschichte, beziehungsweise eins drüber, jede Begriffsbildung ist ein Urteilen und Empfindung und Wahrnehmung ist schon etwas Gedankliches. Die beiden Sätze, die können äh, sozusagen in einer Linie genannt werden. Genau um das geht es nämlich hier, dass äh, Empfindung, die Wahrnehmung, die Empfindung erst recht äh, schon eine Formung darstellen aus einem ungeformten. Um, Empfindung ist nicht... Uh, ungeformtes Meer und uh, noch mehr die Wahrnehmung, uh, ein Urteil. Das berühmte gekrümmte Stock im Wasser, uh, wonach die Wahrnehmung dann ein Urteil ist. Uh, uh, wohin gehen die Empfindung, Die Sinnesempfindung, die Gesichtsempfindung, die ist, dass der Stock gekrümmt ist, aber in der Wahrnehmung äh, ist ja immer noch gekrümmt äh, müsste eigentlich ein Unterschied sein als Urteil äh, weil man das weiß dass die Lichtbrechung äh, zu solchen Re Resultaten führt das war aber nicht die Sache Hermann Kohn, es war auch derjenige der äh, den Spruch äh, oder auch äh, Paul Nadorb bin ich jetzt überfragt, wer genau von beiden. Aber beide stehen äh, für den Spruch, dass das Gegebene ist ein Gesuchtes. Ist schon eine gewisse Annäherung äh, zu, zu, zum Paradigma, das hier auf Gleichsatz gilt. Es ist nichts gegeben. So verkürzt, plakativ gemeint ist aber, es ist nichts logisch allgemeingültig gegeben. Auf eine praktisch nützliche Weise ist natürlich etwas gegeben, aber der Unterschied ist von grundsätzlicher radikaler Bedeutung in der ganzen Auffassung in Bezug auf Realität, Objektivität, Allgemeingültigkeit, Legitimation und so weiter. Äh, hier nochmal, äh, Cohen, für den gibt es keinen Unterschied, äh, sozusagen, von, von Anschauung und Denken, weil, äh, äh, weiß ich jetzt nicht, ob Cohen der Meinung ist, auf alle Fälle ist die Anschauung sowieso so ein... So ein äh, Begriff aus der Not geboren, weil man irgendetwas gebraucht hat, irgendeine Instanz vor, vor dem Denken, die ja offensichtlich äh, vorhanden ist. Äh, letztlich war es der Versuch, aus, aus diesem Ungef Ungeformten irgendetwas noch eine Instanz dazwischen zu schalten, bis dann, äh, bis dann mit dem Denken dann ein Begriff im Spiel war. Aber der Punkt der Allgemeingültigkeit, der wurde hier nie berührt. Es ging immer schon, es war, war immer schon, stand immer schon fest, dass eine Realität, äh, Allgemeingültige, die gleichermaßen jeden Menschen mit Verstand auf dieser Welt, als solche erscheint oder angenommen wird. Es ist der grundsätzlich rationalistische Glaube und da war eben die Anschauung einer von verschiedenen Versuchen terminologisch eine Brücke zu schaffen, aber es äh, letztlich wurde die ganze Angelegenheit nur verschleppt und, und äh, erklärt, verwirrt das Ganze, der Vorstellungsbegriff nicht, nicht äh, anders oder, oder der Begriff einer Idee und wie auch immer äh, dieses äh, nicht äh, reale äh, gedankliche dann äh, Genannt wurde, äh, das schließlich äh, äh, zu so etwas wie Erkenntnis dann fähig war. Auf jeden Fall ist äh, mit, dieser, mit, mit dieser Mehr von der Passivität des Beobachters, der ihm quasi der, der, das richtige Wort äh, durch seine Sinne eingeflößt wird und dementsprechend dann etwas beobachten kann oder wahrnehmen kann oder eine Erfahrung machen kann, eine Empfindung hat, ein Erlebnis, wie sie alle heißen, diese Begriffe, die im Grunde nichts anderes sind als Zeugen dafür, wie herumgedruckst und was das für ein Tanz um den heißen Brei ist, um ja nicht das wahr werden zu lassen, was nicht wahr werden darf, äh, nämlich, dass es keine objektive Realität gibt und keine objektiven Tatsachen gibt, die nicht relativ zu einem bestimmten Zweck in Beziehung stehen. So. Äh, ja, er äh, gleichberechtigt, äh, nebeneinander stehende Formen, äh, der Erkenntnis ist natürlich auch wieder so, Larifari. Nicht unbedingt das, was ich jetzt eben gesagt habe, dass, äh, dass er die Anschauung ablehnt, äh, das äh, gleichberechtigt ist, der gleiche Käse in Blau. Aber dass es eben nicht ein solches kein gegebenes Rohmaterial vorhanden ist, was nichts anderes heißt, als es ist nichts gegeben. Wenn man so will, dann dann habe ich mein Paradigma von Hermann Cohen und bin damit nicht der Erste, der so denkt. Er auch gar nicht den Anspruch. Diese Idee ist schon bei den griechischen Skeptikern angelegt, aber äh, in der Regel ist es so, dass äh, etwas Neues äh, immer schon seine Vorfahren gehabt hat und letztlich den Ausschlag gegeben hat, dann nur diese, diese eine Dringlichkeit, eine... Äh, Unbedingtheit, mit der dann dieser Gedanke verfolgt wird, äh, äh, ohne äh, jetzt noch äh, irgendetwas anderes zuzulassen, auch ganz radikal vertreten wird und äh, in militärischer Sprache vielleicht ausgedrückt, ohne irgendwelche Gefangenen zu machen. Äh, auf diesem Standpunkt beharrt und, und äh, sich auch gar nicht mehr auf Diskussionen einzulassen, zumindest nicht auf solche, die nur den Zweck haben, irgendwie abpräglich zu sein und zu denunzieren, ohne das äh, Argument zu treffen. Gut, äh, es geht weiter, Nummer 270, ein Begriff wie Baum oder Stein repräsentiert eine Fülle von Merkmalen der Größe, Härte, Schwere, Wumms, Oberflächen, Oberflächenbeschaffenheit und Zweckdienlichkeit, so können Erfahrungen registriert und auf Abruf bereitgehalten werden. Den Hinweis auf die Nützlichkeit erleichtert hier der zweite Satz. Registrieren, auf Abruf bereithalten, Erfahrungen wollen, will ich jetzt nicht so kleinlich sein. Von mir aus äh, wird es Erfahrungen genannt, obwohl es keine Erfahrungen gibt. In dem Sinn, äh, sprich wieder objektive Erfahrungen, das dazu zu sagen, aber diese plakative, äh, parolenhaften äh, Behauptungen, die zeigen dann gleich äh, kurz und herzlos, wo es lang geht. In diesem Sinne äh, haben auch äh, Gegenstände keine Merkmale, keine Eigenschaften, sondern diese werden auch im Sinne des Urteilens, weil immer geurteilt werden muss, von Subjekten werden die im, im Zuge einer Relativierung im Vergleich zu etwas, es gibt keine Größe, ohne jetzt keinen einen Vergleichsmaßstab zu haben, zu dem etwas Großes, weil dieselbe Sache schon öfters hier in dieser Trilogie angesprochen, weil dieselbe Sache im Vergleich zu etwas noch Größerem dann klein erscheint und so ist es mit der Härte und Schwere im Prinzip nicht anders. Dinge haben an sich keine Eigenschaften, um sich das kurz und knapp notieren zu können und damit in der Schule für Aufregung zu sorgen. Und dieser Standpunkt äh, ist eben äh, einer der Subjektivität, der Willkür, Freiheit, wenn man so will, wie Kant einmal bemerkte, wären die Dinge an sich erkennbar, wäre es um die Freiheit geschehen. Genau so ist es, denn würde, könnte alles erklärt und erkannt und vorhergesagt werden, dann gäbe es keinen Spielraum mehr für Menschen. Aber davon äh, überzeugen lassen sich zum Beispiel solche, solche Konsorten, sage ich mal, äh, die der Meinung sind, dass, der, dass es keinen freien Willen gibt, weil man äh, Zehntelsekunden, bevor man glaubt, sich zu entscheiden, sich schon entschieden hat, das Unterbewusstsein hat da entschieden und äh, dergleichen äh, da, da wird dann nichts mehr entschieden, man kann dann auch nichts mehr wählen und dann bin sogar ich äh, der Meinung, dass etwas nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Äh, allein die Idee, äh, dass, äh, ist, dass ein Mensch keine Wahlmöglichkeiten äh, hat und haben kann, äh, im Großteil seiner Möglichkeiten, sage ich mal Großteil, ist es selbstverständlich so, dass ich jetzt nicht äh, per Willensentschluss mich unsterblich machen kann. Aber äh, was bedeutet jetzt so eine Entscheidung oder die Unmöglichkeit, äh, sich gegen die sogenannten Naturgesetze aufzulehnen? die zweifelslos eine praktische, einen praktischen Nutzen haben, wenn ich das weiß, wenn ich mich vom, vom Dach stürze, dass ich da unten mit zertrümmertem Körper landen werde. Das ist nützlich für mich. Aber die Fragen, die eventuell dazu führen, dass ich mich vom Dach stürzen würde und derlei, also Erkenntnisse oder auch Selbstbewusstsein und diesbezügliches, ist äh, von einem Einfluss oder umgekehrt die Naturgesetze einen Einfluss darauf hätten sehr weit entfernt. Obwohl es wahrscheinlich auch Leute gibt, die äh, tatsächlich meinen, äh, ihr Leben ist bestimmt von Naturgesetzen. Ich komme zum nächsten Punkt und äh, man erlaube mir einen kurzen Blick auf meinen Zeitgeber. Ich, Gut über die Mitte, also lehnen wir uns zurück. Ein Schluck aus der Tasse. Äh, Product Placement haben wir auch noch Zeit. Hoffentlich schneide ich das aus der Post-Production nicht raus. Da muss ich nur reden, denn längere Pausen ohne Kommentare werden gekürzt wohlweislich wissend um die Konzentrationsspanne gewisser Generationen dieses Jahrtausend geborene. So, 271 zwischen der Welt der sinnlichen Erlebnisse, eine Welt, und der Welt der Begriffe, eine Welt, und Aussagen tut sich eine logisch unüberbrückbare Kluft auf. Äh, es könnte auch, ein Stein gemeißelt, ein Zitat von jemandem, ich würde jetzt in erster Linie Heinrich äh, Rickert nennen, der das äh, immer wieder vertreten hat, äh, Wäre ein schöner Spruch, äh, Grabspruch vielleicht nicht, aber ein Heinrich-Rickert-Denkmal und das Ganze in Anrufungszeichen, Ausrufungszeichen, äh, vor der Universität von Tübingen, nein, Heidelberg, nein, Freiburg, man suche sich äh, was aus, ich denke mal Heidelberg. Egal, also äh, auf was es hier ankommt, diese logisch unüberbrückbare Kluft und da muss man es äh, ernst nehmen mit Logik und auch streng. Und nur dann äh, kommt es zu dem Urteil, dass das Individuum eben etwas äh, inkommensurables in Bezug auf Allgemeinheit ist, der, der genaue Kontrapunkt. Und nicht nur so, dass ein Individuum ein Teil des Allgemeinen ist, der kleinste Teil zwar des Allgemeinen, aber auch etwas Allgemeines. An dieser Geistesscheide, sage ich mal, oder nur Scheide, damit ich dann jetzt noch sagen kann, scheiden sich die Geister. Ansonsten hätte ich zweimal Geister. Schön würde mir rot angestrichen werden, im äh, Deutschaufsatz. Also äh, erscheinen sich die Lager derjenigen und auf der einen Seite stehen ungefähr 98% der Menschheit, wenn es äh, logisch streng zugeht. Wenn es nicht so logisch streng zugeht, wenn man jetzt so will, dass auf der einen Seite die Irrationalisten stehen, und auf der, auf der anderen Seite die Objektivisten, dann ist dieses Verhältnis sogar 50-50, so ungefähr in der Preisklasse, könnte man meinen. Aber diese Irrationalisten, die ich da äh, drunter rechne, sind dann auch alle möglichen Spinner und äh, abergläubische Horoskop-Anbieter, Sonnenanbieter. Man muss nur ins Internet gehen, um sich einen Überblick äh, darüber zu verschaffen, was es nicht alles an Quark und Käse gibt. In der Richtung und leider wird der Gleichsatzkanal äh, auch darunter gerechnet von ähm, pauschal generalisierenden Konsorten, die sich nicht die Mühe machen, etwas tiefer zu blicken. Äh, für die ist dann dieser Kanal hier auch nichts anderes als einer der vielen Weltverbesserer, Prediger, die es da gibt. Was jetzt wieder für meine These spricht, dass diese Leute den Draht zu dem, was wirklich abgeht, verloren haben. Die Welt dieser Leute, die den Gleichsatzkanal nicht wie es, also ich will jetzt nicht bestreiten, dass es nicht, dass ich hier nicht viele, Bands habe, sage ich einmal, zumindest in der Vergangenheit hat es immer wieder sehr positive Zuschriften gegeben, so in Richtung Perle im Netz äh, und dergleichen, aber immer nur für Insider. Aber der Umstand, dass ähm, sich äh, kaum eine, eine Reaktion auf diese Art von Thematik ergibt, zeugt für meine Begriffe davon, wie sehr die Objektivisten und diejenigen, die an allgemeingültiger, am Tropf der allgemeingültigen Wissenschaft hängen, da in ihren Vorurteilen verstrickt sind. Da braucht man nur äh, die Parole, es ist nichts gegeben in die Runde werfen und schon äh, gehört man zu den üblichen Spinnern im, im Netz aber ich kann damit leben, ich weiß es besser und erwarte im Grunde genommen auch äh, nicht mehr als äh, diese Ignoranz und, und äh, kann mir sogar eine, eine christliche Großmut erlauben und diesen diesen Leuten äh, da nichts nachtragen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun, so ungefähr. Äh, die nächste Nummer, 272, Jean-Paul Sartre, das war noch jemand zu meiner Zeit, als ich mich noch aufregte und noch nicht verstehen konnte, weswegen äh, aus welchen Beweggründen jemand so einen Schwachsinn und so etwas Widersprüchliches äh, da verzapfen kann. Und das war dann die Zeit. Diesen, die, die, dieses äh, Sein und Nichtsein, glaube ich mal, hat dieses Buch von dem guten Bartle geheißen. Das habe ich in der Luft zerrissen. Also nicht nur jetzt äh, kritikmäßig, sondern auch äh, tatsächlich förmlich in die Ecke gefeuert, weil mich das so wütend gemacht hat, war aber, aber allerdings äh, noch vor 1990 oder so um den Dreh, also ist schon einiges her, da war ich noch halb so alt. Also nun gut äh, heißt es nicht im Nachhinein betrachtet, dass die Jean-Paul nicht vielleicht doch äh, etwas äh, Nützliches äh, beigetragen hat in die, in die Welt der Geister, der im Prinzip äh, potenziell göttlichen Geister. Abstraktion und Vergegenständlichung sind sehr gefährliche Mittel der Erkenntnis, weil wir mit ihnen versuchen, die menschliche Realität zu einer Form zu konstituieren, die ihrem Wesen Gewalt antut. Jetzt äh, muss ich hier dazu sagen, soweit ich mich erinnern kann, ist jetzt, äh, gehört jetzt äh, diese, diese Aussage zu jenen, die zwar im Rahmen der objektivistischen Gültigkeit oder des äh, allgemeingültigen Seins äh, der Realität äh, eine gewisse Kritik anbringen, wie diese hier, dass äh, Abstraktionen, wenn sie sehr pauschal und klischeehaft und sehr generalisierend verallgemeinernd, gefährliche Mittel der Erkenntnis, wären eher Mittel der Dummheit, weil wir versuchen, menschliche Realität äh, ihrem eigenen Wesen Gewalt antut, also äh, dennoch, äh, dennoch ist dieser Herr Sartre ein äh, Apostel der objektiven Realität, der zwar Gewalt angetan werden kann, aber die eben dennoch als Realität ihre äh, allgemeine Gültigkeit hat, dass von diesen Leuten dann in gewissem Rahmen eine gewisse Kritik kommt, aber die Kritik, die eigentlich ansteht und die im Grunde genommen die, eigen, äh, die, die einzig echte ist, das ist die nach der Frage der Quaestio facti beziehungsweise die Frage, ob nicht auch die Quaestio facti in den Bereich der Quaestio juris mit hineingehört. Also auch die Fakten einer Legitimation bedürfen und nicht einfach so da sind und so selbstverständlicherweise da sind. Denn diese Frage nach der Berechtigung der Fakten, die wird in den wenigsten Fällen gestellt. Die ist, äh, da gibt es zwar verschiedene Theorien dann auch in Bezug auf Objektivität von Tatsachen, kritischer Rationalismus und wie sich das alles nennt, auch mit dem Vorbehalt des äh, Stands äh, der Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt, mit der Option äh, zu revidieren, falls sich andere bla bla, bla ergeben. Das ist aber letztlich alles äh, ein Objektivismus, der im Grunde genommen äh, sich schon überlebt hat, aber als eigentliches Problem noch nicht erkannt wird. Es ist niemand niemand von, von Rang, sage ich mal, in, der üblichen, in den üblichen Institutionen in der Lage, äh, zu überprüfen, inwieweit äh, solche allgemeingültigen Definitionen, Festlegungen überhaupt eine, eine allgemeingültige We äh, Welt. Der Gedanke, die Idee der Allgemeingültigkeit in vieler Hinsicht primär am, an, an den verschiedenen Problemen, die in Bezug jetzt auf ideologische Ansichten, sage ich mal, in Bezug auf die Dummheit vieler Menschen oder auch materielle Probleme, die soziale Frage, Klima, Gender, wie sie alle heißen, da äh, die Allgemeingültigkeit oder die Objektivität als Haken an der ganzen Geschichte erkennen. Ich habe den Hinweis erhalten, dass mh, meine Zeit für diese Folge 56 äh, hiermit abgelaufen ist. Markiere mir Kokosnüsse oder Schweine für das nächste Mal, die... Folge 57 und verbleibe mit einem kurzen knappen Peace und Out.